Neue Heimat Senftenberg, in Brieske, in der Turnhalle hinter dem Hotel Marga. Das war eine sehr schöne Arbeit äh, mit sehr vielen Geschichten, die man gar nicht kannte von den Leuten, die dort alle gearbeitet haben, ähm, in den 20 Räumen. Das war, muss ich mal sagen, von der Technik auch ein, ein Riesen-Aufriss. Die mussten 20 Räume bauen mit Tapeten, mit Teppichen, mit Möbeln, mit allem, wo die Leute dann drin waren. Und äh, da haben wir probiert. Ohne Wasser, es gab kein Wasser, aber na ne gut. Hat die Technik immer mitgebracht. Und ich durfte meinen Hund immer mitbringen zu den Proben. Hat sie sich sehr gefreut und die Leute haben sich auch sehr gefreut. Weil Polly immer eine sehr beruhigende Wirkung hat <lacht> auf Menschen. <lacht> ja, und die Geschichten, die waren sehr interessant. Also vieles kannte man nicht, vieles wusste man nicht, obwohl ich die Leute alle kannte. Aber... Das war teilweise noch aus dem Krieg oder danach. Und also eine Geschichte, da weiß ich immer, was Alfred erzählt hat, die haben, wo er sagte, sie hatten immer zu essen, seine Mutter und er. Ich glaube, immer Kartoffeln und irgendwas dazu. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich im Kaufland dieses Überangebot sehe an Wurst und Fleisch, könnte mich immer total aufregen. Ich denke, wer braucht so viel? Essen. Und vor allen Dingen so viel Verschiedenes. Und was wird mit dem, was nicht gekauft wird? Das ist ja auch das Problem. Na gut, ja. Aber wie gesagt, zurück zur neuen Heimat, was eine sehr schöne Probenzeit war und die Aufführungen auch. Man wusste ja nicht so richtig, wie wird es Wird es gut? Nehmen die Leute das an? Und ja, haben sie gemacht. Wir waren immer ganz gut verkauft und so. War schön. War eine schöne Zeit.